So kriegt er die coole rambo scheiße Finde ich ja toll. Ich habe jetzt schon eine Tür übersehen. Toll. kann ich nachher sich noch rein. Ich muss hier eh noch zurück für die Pumpgun. Er will die Pistole nicht nehmen, alles klar. Ein Familienfoto. Ja. Ich würde eigentlich schon gerne das richtige Roman schauen. Dankeschön, Sieht schon ein bisschen aus wie Lisa. Rockford Prison 267 Criminal. U-Truppe AB Größe 173. Osterklein. Nur 3 Zentimeter, 4 Zentimeter größer als Claire. Es war dürrige Arbeit. Aber diese Area ist jetzt clean. Sieh? Du kannst mich auf mich aufnehmen. You see? Alter ah, Typ, ich mich jetzt schon wieder auf das Salad. Dann people? Ja. Jetzt ging mir voll die Dramageschichte. Steve. What were you doing here? Who brought you here and where is your family? Shut up. I don't want to talk about it. Ja, so dramatisch dieser Junge. Also ich fühlte den gerade richtig. Nee, no. Sorry, ich mag den nicht. Steve. Seine erste Freundin hat ihn mit elf verlassen. Let's get going. Seit er, hat er ein schweres Leben. Mit seinen zwölf Jahren. Das ist einfach... So relatable. Da kommt seine Tumblr-Seite, wo er nur noch... Uh, Mechanical Romance Zitate postet mit dramatischen Schwarz-Weiß-Filtern. Kennen wir ja. Ich würde eigentlich gern runter, da unten ist ein fucking Papka. Ich gehe zurück. Ich muss gar nichts. Außer dass Steve der mir mein iPhone gibt. Okay, das hat mich jetzt mehr Schreck als zu so Terror. Claire, are you okay? Steve behind you. No. Betten? Was ist wrong, Steve? Shoot him! Wait. I... I can't. Ach so. no! Steve! Das ist Komm schon, mein Chemical Romance hat sicher ein Lied-Zitat dafür. Komm, Steve, du schaffst das. Das ist verdammt verantwortungslos. Steve. Weißt du, wer nicht 1,80 oder 1,70 groß ist? Wird er wird da wirklich 12, mit dem Gesicht. Vater. Vater. Du kannst seinen Vater. Namen nicht ernst nehmen. Sein Name ist das kleinste Problem. <lacht> Dad, used to work for Umbrella, tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder, he was caught, mom was killed, and we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless, so stupid. It's okay now, just rest. Okay, also bin schon. Ich fühle schon dezent mit ihm, aber nicht so wirklich. Keine Ahnung. vielleicht bin ich noch lange nicht. <lacht> ähm, also ich verstehe schon, es wollen Drama und so haben, aber irgendwie ist die Story halt so. Ja, der Vater hat Scheiße gebaut. Die Mutter ist gestorben. Steve ist da. Er hat nichts falsch gemacht also eigentlich hat sein Vater Scheiße gebaut Nee, ich weiß nicht mal wann Revelations dran kommt, ehrlich gesagt. Ich habe eine Liste, wann ich was spielen, also ähm, Release technisch spielen sollte. Oh, ich hoffe, ich habe die gar nicht verpasst. Ich muss kurz gucken, Moment. Ich weiß noch, Zero kommt, glaube ich, als nächstes. Oh, lol. Das wollte ich nicht. Games in Order, da. Wo möchten sie hin? B1F. Mal gucken, wo das hingeht. Resident Evil 2, Nemesis, Veronica 0, 4, 5, Revelations. Also 4, 5 Revelations, dann 6, Revelations 2, 7, dann kommt die Remax. Das heißt, ich mache 7, 8. Und nach dem 8. mache ich vielleicht noch die Originalteile von 2 und 3. Kann ich? Ich weiß nicht, ob ich die einfach nehmen soll. Okay, das hat funktioniert. Ich hatte schon Angst, dass da was passiert. Also, wir haben jetzt... Ich fasse mal zusammen. Wir haben jetzt rausgefunden, wie Vater wollte da abhauen, hat ihn jetzt rausgeholt. Jetzt muss er ihn töten. Hat dabei riskiert, dass er Clara schießt. Wohlgemerkt. Wegen Abdrift. Weil Verzug und so. Das wäre alles ein Risiko gewesen. Steve, verdammt, sorry. Hab ich Leon gesagt. Leon ist cool, Steve nicht, ich weiß. Also, Steve, okay. Und jetzt lassen wir Steve einfach. Der hat es gerade so. Ja, ich habe meinen Vater getötet, der ein Zombie war wohl, gemeint. Ne? Ähm. Weil ich so ein Edgy-Boy bin. Und jetzt hockt er einfach da und heult und wir lassen ihn liegen. Überfüllen, Ich will diese Pumpgun. Ich muss rausfinden, wie ich diese Pumpgun kriege. Ich gucke, was, was für ein Lesezeichen, äh, was für ein äh, Kartenlesegerät das ist. Sollt vielleicht nicht. Okay, ich habe nur noch Dieses Fleischstück haben wir noch so über die Map fliegt. Pistolenteile. Kann ich hier Waffen upgraden? Meine ist wahrscheinlich die M93MR, m wenn sie das so sagt. Ja, die M93R. Okay. Eine italienische Pistole. Okay, dann habe ich hier alles, was ich momentan habe. Ah ja. Keine anderen Pistolen. Sieht mir nach dem selben, ja, indigo-blau, genau. Dasselbe wie oben. Lauf von der anderen Seite. Ich gehe nochmal kurz in First Floor. Ich gucke, ob ich was übersehen habe. Ich glaube nämlich, ich kann statt über die Statue zu laufen, noch äh, so, so halb schräg nach hinten halt weiter. Ja. Er ist noch da, wo sein Vater getötet haben. und halt rum. Ah, die Treppe ist nicht deswegen. Okay. Äh, also nichts dagegen, dass er rumholt, aber. Ja. Ich habe den jetzt einfach da liegen lassen. Ich bin einfach zurückgerannt. Wir sind ja mitten in diesem Spiel von diesem komischen ...hässlichen Dude. Da ist noch Pistolenmund. Okay. Und hier hinten noch eine Tür. Okay, das wird wieder so ein riesiges Gebäude. Was eigentlich ganz cool ist, ein bisschen abwechseln und so, aber Bild dieses Raumes. Ah ja, da ist mal was gestanden. So. Speicher mir mal wieder zur Abwechslung. Jetzt ist doch ein bisschen was passiert. Ich kann halt absolut nicht abschätzen, wie lange das Spiel geht. Ich bin jetzt drei Stunden dran, ich Gottes. Ich gucke, wenn ich eine Katze in oder so. Ich habe vorhin auch geschaut, aber es hilft vielleicht. Ähm, Spieletipps hat zum Beispiel Kapitel anzeigen. Und wir sind jetzt im diorama raum oder haben gerade Steve's Vater getötet. Das sind so Anhaltspunkte, die sie Kapitelnamen geben auf ihrer Seite. Ich sollte ihn alleine lassen. Bei seinem Vater, ja. Ähm, und eventuell ist das ein Hinweis darauf, wo man etwa ist, weil man sieht, wie viele Kapitel die insgesamt haben. So habe ich das in den letzten Teilen immer gemacht. Ich habe nur gelesen von oben bis zu dem Punkt, wo ich war. Um. Ah, oh, okay. Leute, ich dachte, ich bin ganz woanders. Ja, die Map hilft manchmal. Nein, Scheiße. Der andere war doch schon. Kannst du bitte umziehen, du Dummkopf? Ja toll, jetzt bin ich wieder reingelaufen. Ne, also okay, das bei Lernsammel, ich glaube nicht. Oh, okay, das ist doch gut. Sehr gut. Kann ich gerade in die Armbrust wieder reinmachen? Das ist schon angenehm, dass die Armbrust so viel Munition. Panzer. Sie ist Zuge. Okay, das ist der Panzer. Bewegt sich hier nie fort. Die Frage, wo ich rauskomme. Beim Sandwurm. Logisch. Wieso denn nicht? Kann ich ihn überhaupt töten? Oh nein! Ne, ich lauf mal. Ich weiß nicht, ob ich den töten kann. <lacht> Old Veronica Sandwurm. Das ist ja mein Vorteil, ich kann alles nachgucken. Irgendjemand hat das Save schon gefragt. Bosskämpfe. Das ist der Gulbwurm. Cool Okay, ja, man muss den später besiegen anscheinend. Da steht nur, man muss jetzt von ihm weglaufen. Nein, etwas. Man laufe ich überhaupt richtig? Ich brauche die Map. Da reingehe, komme ich die Treppe hoch. Ne, ich bin komplett falsch hier drin. Also. ja, jetzt ich zum Safe Raum zurück oder so mal. Ich habe ja keine Keycard. Okay, das heißt, ich muss wieder am Sandurm vorbei. Das könnte weh tun. Das silberne Adler könnte eventuell da draußen, wo dieser Alte gerade vorhin noch schon mit seinem Gewehr reinpassen. Das war ein Godzilla-Schrei. Okay, das wir haben noch einen schon den fahrstuhl in second floor aber ich habe jetzt hier mal aufgemacht oder in den loop hätten er ist weg das bild einer legende okay Steve und Daddy sind weg. Von was mich verwirrt ist, dass der Zombie weg ist. Das kann eigentlich nichts Gutes heißen. mal in second floor ich guck mal was da oben ist aber ja, das kann nichts gutes sein, wenn Steve weg ist weil ich ihm erstens eh schon nicht vertraue und weil sein Vater weg ist Gut. normale Zombies werden gelöscht das verstehe ich ja so wegen Entity Cramping und so das macht Sinn aber er war schon ein wichtiger Körper das muss das heißen wenn er weg ist Okay, in diesem Stockwerk waren wir noch nicht Und das müsste neu sein. Theoretisch. Okay, ich sehe meine Mission. Ich muss diese Hebebühne da unten hochdrücken, damit ich da weiterkomme. Das heißt, ich baue eine Batterie. Hat ein Symbol. Und ich komme zurück, was eigentlich gut ist. Ich habe gespeichert. Ich weiß, irgendwo habe ich dieses scheiß Emblem gesehen. Aber <lacht> ich weiß gar nicht wo. Wenn ich zum Sandrum zurückgehe, komme ich halt nur dahin ins Klo. Wo führt mich diese Treppe nochmal hin? Nein, jetzt war das Bad da oben. Wenn ich Militärtrainings. Komme ich in die Residenz zurück? Nein, nein, nein, nein. Die Residenz war woanders. Du musst nicht extra suchen, das ist alles gut. Ich, ich zeig's dir gleich, welches Ich Ähm. Items waren blaue Boxen, ne? Ja. Okay. Meinst du den zombie op zombie op ist weg. Das ist ein Problem, hab ich gefunden. Zombie-Papa müsste hier gewesen sein. Das war ja hier bei diesem Jeep. Ja, genau, Militärtrainingsanlage. First floor. Komplett raus, das ist möglich. Ah, ich hab, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ich, ich weiß. Ich habe diese zwei Waffen. Die kann ich jetzt einsetzen im Safe Room in der Residenz. Ich habe jetzt gerade die grüne Tür gesehen da. Aber ich weiß nicht mehr, wo das Adler-Symbol hinkommt. Es gibt eins, wo diese Pseudo-Deutsche drauf war. Da muss ich ein Symbol einsetzen. Aber es gab noch woanders ein Schild-Symbol, meinte ich. Nein, Haufen. Okay, also ich muss in die Residenz, in den ersten Stock, da habe ich auch ein Inventar und einen Speicherpunkt, theoretisch. Ne, nö, nö, nö, nö, nö, nö. Zwei Tyrants, ne. Wieso tun die mir das an? Ne, einsatz, zwei, zwei Tyrants. Ich gehe mal davon aus, dass, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Tyrants sind. Was eigentlich voll spannend ist, dass hier jetzt zwei Tyrants rumlaufen. Und normalerweise hast du immer so Tyrant, das große böse Endboss und der ist einzigartig. Passt schon. Und dass diese Hütte plötzlich von Zombies überrannt wird, ist auch speziell. Das hätte ich nicht erwartet, dass der seine Hütte von Zombies überrennen lässt. Also ich mache mal kurz das Emblem zurück. Ich könnte jetzt an den Anfang zurück, wahrscheinlich. Und ihm das Blutstörungsmittel bringen. Mache ich gleich. Ich mache es zuerst die Akimbus rein. Ich hoffe, weil der Dude hat so lange überlebt, ne? Hä, hey, als ob es jetzt plötzlich gewütet wird. Nee. Nee. Kamin antike Spieluhr ohne Zeiger, wohlgemerkt. Da ist es nicht. Erste Ziffer links-rechts, zweiter Ziffer links, dritte Ziffer rechts, vierte Ziffer, re Ziffer rechts dreimal, zwischendurch kein Reset. Links-rechts, links-rechts, rechts-rechts-rechts. Wie läuft das Video hier nochmal? Oder geht's jetzt hier weiter? Ah. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Oh, das ist mir nicht mühsam. Ich sette mal kurz. Muss ich mir die Zahlen aufschreiben da? Also ich habe erste Ziffer links. Dann rechts. Gib mir eine 1. Dann einmal links. gibt mir eine 9. Dann die dritte Ziffer rechts. Gib mir eine 7. Terminal 1. Also 1971. Ja, ich hoffe sich nicht, dass es die ganze Zeit gewittert. 1971. Ja, ich dachte mir schon, dass es nicht so weit ist, aber danke. Bäh! Hey, leck mich. Ich bin erst auf Achtung. Also. Ja, Terrence sieht eh meist so, so gut wie unbesiegbar, von daher. Ich habe ja gerade legit das Gefühl, dass ich den Typen am Anfang zurücklasse. Ja, jetzt ist sie auch noch da, toll. Ich hätte jetzt zurückgekommen mit dem Blutstimmungsmittel, ne? Wieso ist hier alles voll mit Tyrants? Nö. Nö, sehe ich nicht ein. I just silence.